Hallo ihr Lieben, ihr seid heute in der Sternbar hier beim SESH. Ich bin der Sascha Konrad, auch als SESH bekannt. Ich habe euch heute was Schönes mitgebracht und zwar eins meiner Lieblingsbiere, das Distelhäuser Pilz. Und wie ihr sicher wisst, gibt es ganz viele Pilz in Deutschland und das Distelhäuser grenzt sich da so ein bisschen ab, deswegen haben wir es auch hier in der Sternbar, weil es ist natürlich nicht wie ein norddeutsches Bier einfach nur herb oder wie ein süddeutsches Bier einfach nur süffig, sondern die Balance dazwischen, die Harmonie, das macht das des aus. Ich selbst bin Pilztrinker, deswegen verkoste ich euch äh, für euch heute hier dieses Pilz und ja in der Sternbar äh, feiern wir die Philosophie mit allen Sinnen genießen, deswegen fange ich einfach mal an, ich öffne das Bier, ihr hört es, flop. Das ist ein Geräusch, spricht meinen Gehörsinn an, ich schenke es ein. Gluck, gluck, gluck, hört man auch. Wenn ich noch jemanden hätte zum Anstößen, würde es Bing machen. Dann haben wir nochmal das Gehör. Ja, jetzt kommt das Sehen als nächster Sinn. Ich nehme das Glas und halte es mal so ins Licht und sehe dann diese schöne goldgelbe Farbe mit feinporigen Schaum. Kann das Glas so ein bisschen schwenken, kann mal die Nase drüber halten. Und habe dann die Aromen, da kommt so ein bisschen Kräuter raus, da kommt eine grüne Sommerwiese raus, aber auch eben fruchtige Noten, die Zitrus. Wenn ich das Pilz in die Hand nehme, jetzt kommt der Geschmack, das ist das Allerwichtigste, jetzt nehme ich mal einen schönen Schluck. Da ist der Geschmack gleich voll da. Schöne, feine, herbe, wie es ein Pilz braucht, aber eben auch die Frucht. Wir haben also wieder dieses Zusammenspiel von Bittere und Frucht und so muss ein gutes Pilz einfach schmecken. Grund dafür, dass das Distelhäuser Bier so besonders ist, ist äh, relativ einfach zu erklären. Wir lassen in ihrem Bier einfach ein bisschen mehr Zeit als andere. Also man spricht da vom Slow Brewing. Das Bier braucht Ruhe, braucht Reife, bis es eben so wird, dass es schön wird, dass es schmeckt. Bier sollte auch immer aus dem Glas getrunken werden. Extrem das Pilz, das möchte ein schönes Glas und am besten auch immer das passende dazu. Bier ist ein schönes Sommergetränk. Es ist frisch, es gibt dir frisches Lebensgefühl und dieses Lebensgefühl kannst du aber auch jetzt, wenn du willst, am Main unten haben und dann kannst du auch mal auf das Glas verzichten. Ich stelle es mal zur Seite, du kannst die Flasche nehmen, dich runter an den Main setzen, du kannst einen Schluck aus der Flasche nehmen, vor dir der Fluss, oben das Käppele, die Festung. Ach, lecker, schmeckt gut. Zum Wohl, Freunde.